Heute in Münster, morgen in Bragwede, nicht genug Benzin, aber viel zu viel Gerede, für Nostalgie keine Zeit, für Veränderung immer. Hey, bist du bereit zu sagen? Ab jetzt für immer. Ab jetzt für immer. Ab jetzt für immer. Anfang Januar 2018, mhm. da standen wir 3.795 Euro im Minus, plus dann die ganzen Ausgaben des Monats. Am Ende des Monats standen wir ungefähr bei 5.500 Euro im Minus, mhm. kombiniert, beide Konten ja. kombiniert. Mhm, okay. ja, jetzt stehen wir Anfang Juni 2018 bei minus 3.015 Euro. Wenn wir davon wieder 1.800 abziehen oder so, wie es da war in dem Monat, sind wir bei minus 4.800 am Monatsende. Mhm. Also wie viel brauchen wir denn überhaupt für so eine Reise, ja. wenn die ein Jahr dauert? Lass uns doch mal gucken, gehen durch welche Länder wir reisen. Also ich meine, wir fahren ja hier über die äh, Balkanroute. Das sind ja auf jeden Fall alles Länder, die erstmal, glaube ich, jedenfalls billiger sind als Deutschland, oder? Es gibt ja einige, die haben es schon geschafft, auch mit weniger Geld zu reisen. Und wie haben die das eigentlich alle gemacht? Ja, wir haben festgestellt, dass Auto, Flugzeug und sogar Fahrrad erhebliche Kostenfaktoren auf der Weltreise sein können. Daher glauben wir, dass Laufen und Trampen die Variante ist, um am meisten zu sparen. Bei Unterkünften ist Unabhängigkeit vermutlich die preiswerteste Lösung. Bei unseren derzeitigen Ausgaben fallen uns vor allem im Zwei Kostenpunkte sehr hoch auf, ein unverzichtbarer Kostenpunkt, weil wir bei Lebensmitteln auf extrem hohe Qualität Wert legen, aber auch wegen des Naschens. Und ein vermeidbarer Kostenpunkt, weil wir uns viel zu gerne teuren Luxus gönnen. Dadurch liegen unsere Freizeitkosten bei durchschnittlich 730 Euro im Monat. Im Juni rechnen wir zu diesen Kosten auch Zahnfüllungen und außerdem werden im Juli und August zwei Mietwagenfahrten zu Familientreffen hinzukommen. Ja, und wir lieben Filme. Und wie das Leben so spielt, ist heute nach dem Kinobesuch Dienst Fahrrad platt. Ein Schlauch, 8 Euro. Ja, da steigen die Freizeitkosten auch noch. Klar, Freizeit ist eine Sache. Vielleicht kann man an den Fixkosten irgendwie noch arbeiten. Also irgendwelche Verträge? Vielleicht sollten wir einmal durchgehen, was für Verträge wir haben. Und gucken, was man da vielleicht schon kündigen kann, wo man einfach verzichtet... Ja, was haben wir eigentlich alles für Verträge? Lass uns das mal aufschreiben. Was für eine Scheiße. Ja, natürlich geht noch etwas kaputt und die Laune sinkt. Immerhin ist der Abschleppdienst kostenlos. Und die Reparatur des Kettengliedes ebenfalls. Das hebt die Laune wieder. Ja, wir haben im Internet niemanden gefunden, der für unseren Geschmack ehrlich genug über das Sparen berichtet hat oder über Finanzen. Deswegen haben wir beschlossen, das selber zu machen und uns eine Ausrüstung zugelegt. Die passende Software zum Videoschneiden kommt zum Glück allerdings aus der eigenen Familienschmiede und deswegen. War das eine günstige Lösung für uns? Um gleichzeitig die Einnahmen zu erhöhen, habe ich dann viermal so viele Poldance-Kurse wie zuvor unterrichtet. Das hat mir aber nicht gereicht und deswegen habe ich schweren Herzens meinen heißgeliebten Job gekündigt. Nachdem Daniel gekündigt hatte, wurde die Situation Ende August noch schlimmer, da ich gekündigt wurde. Dazu kommt noch, dass ich den Monat davor nicht mein komplettes Gehalt bekommen habe, da ich meine AU bei der Krankenkasse nicht eingereicht habe. Ja, am Essen wollten wir eigentlich nicht sparen, aber weil wir so viele Schwierigkeiten hatten, haben wir das dann doch angepackt und haben zum Glück auch gute Alternativen für das Fleisch und die anderen Lebensmittel aufgetan. Und dann ging es plötzlich wieder bergauf. Ich habe eine neue Vollzeitstelle gefunden, in der ich auch jetzt viel mehr wieder verdiene. Und ich bin super glücklich. Ich habe tolle neue Kollegen. Das Unternehmen gefällt mir sehr gut. Ja, Zusätzlich ähm, hat Daniel auch noch eine positive Rückmeldung auf eine Bewerbung bekommen und kann die Tage zu einem Bewerbungsgespräch gehen. Ja? Hallo mein Schatz. Und? Wie war's? Ja, rate mal. Hast du den Platz? Ja, cool, ne? Echt? Mega, herzlichen Glückwunsch, ich freu mich. Ja, die Sache hat jetzt nur einen kleinen Haken. Okay. Ja, ich muss mir Anzüge kaufen, weil ich da im Anzug arbeiten muss. Und äh, ja, das geht nicht anders. Deswegen habe ich bei meiner Arbeitskleidung vom Trainingsanzug zum Anzug gewechselt. Als zusammengefasst ist unser gemeinsamer Unterstand wieder gesunken. Das liegt halt aber hauptsächlich daran, weil wir diesen Monat oder nicht so viel Einkommen bekommen haben, sondern es halt nächsten Monat gezahlt wird. Durch den Jobwechsel. Ja, durch den Jobwechsel. Unsere Fixkosten haben wir aber gesenkt um 300 Euro. Mittlerweile, genau. Freizeitkosten sind auch gesunken, um die Hälfte. Ungefähr die Hälfte. Hälfte. Jetzt hier nur höher wegen deinem Zahnarzt. Ja, ohne Zahnarzt wäre es nur ein Viertel. Ja. Und die Lebensmittelkosten haben wir auch gesenkt. Auch um die Hälfte. Ja. ja. Also haben die Maßnahmen gegriffen. Kontostand am 1.11.2018 minus 2323 Euro. Wir berichten auch in unserem Blog auf Facebook und Instagram. Und wenn du uns folgst, kannst du miterleben, ob wir es schaffen, im September oder Oktober 2019 abzureisen.